Okay, Hallöchen. Hallöchen, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, heute spielen wir ein neues Spiel. Ich werde euch gleich sagen, welches Spiel. Das wird eine Überraschung werden. Bleibt dran. Ich sage es euch nach dem Intro. Das Spiel ist jetzt zwar nicht brandneu, aber das Spiel habe ich bis jetzt noch nie auf meinen Kanal gebracht. Ich meine, das ist jetzt neu für meinen Kanal, aber an sich ist das jetzt schon vier Jahre alt, das Spiel. Das Spiel heißt InfoSpeed. InfoSpeed Payback, oder wie das hieß. Das werden wir jetzt spielen. So, jetzt sind wir im Hauptmenü des Spiels. Und jetzt können wir weiterspielen. Jetzt habe ich das Spiel gestartet und spielen wir. Nicht wundern, ich habe schon etwas gespielt, zwei Sekunden oder so. Aber jetzt können wir weiterspielen. Das Spiel ist ziemlich cool. Das Spiel ist gut gemacht. Auf jeden Fall. Okay. So. Aha. Okay. Jetzt. Ja. Gut. Das Spiel ist ganz gut gemacht. Mein Spiel ist 2017 rausgekommen. Aber das habe ich bis jetzt noch nie auf meinen Kanal gebracht. Also nee, nicht so richtig. Also ich meine schon vielleicht bei einem Livestream, aber. Ups. Oh. Jetzt habe ich den von verpasst. Das war auch klar. Och man. Typisch. Ja, cool. Das ist hier ein bisschen schwierig zu fahren, weil... Ne, ich spiele ja nicht so mal so lange auf dem Controller. Ich meine... Hallo. Ich ganz vergessen, dass man... Ist egal. So. Stelle ich stell hier hin. Zum Checkpoint. So. Okay. Jetzt fahren wir ein blaues Auto. Sieht ganz schick aus. Äh, ja, <lacht> natürlich. Jetzt bin ich hier gegen gefahren. Schon wieder. Naja, es passiert jeden Mal. So. Jetzt hier rum. Perfekt. So macht man das. Okay. Okay. Okay. Jetzt fahre ähm, noch ein Auto. Jetzt müssen wir 9 Kilometer ähm, vorausfahren. Also, wir wie einfach nur in die Stadt fahren. Das kriegen wir bestimmt hin. Das ist komplett einfach. Auf jeden Fall. Ja, das ist sehr einfach. Auf jeden Fall. Ultra einfach. Okay, das Spiel ist sehr gut gemacht. Ich meine, man kann rumfahren, also sehr gut rumfahren, sehr sehr gut rumfahren. Okay, man kann jetzt, es gibt sogar Rennspiele, wo man nicht frei, wo man nicht frei rumfahren kann. Da gibt es so ein Menü, wo man Renns auswählen kann und dann hat man gleich die Strecke. Aber hier kann man frei rumfahren. Das finde ich besser. Also viel besser sogar. Oh, na. Macht nichts. Das passiert jeden Mal. Oh. Auch scheiße. Jetzt bin ich hier gegen diese komische Dings da gefahren. Wir müssen noch immer noch fünf Kilometer nochmal vorausfahren. Weil die Stadt ist jetzt ein bisschen weiter entfernt. Ja, aktiviere mal Nitro. Ja. Sehr, sehr schön. Oh, schon wieder. Ach nö. Ach Gott. Es ist sehr schwer zu steuern, dieses Auto. Oder also allgemein. Das Spiel allgemein, meinte ich jetzt auch. Ja, genau. Ja, ähm, wenn das so läuft, dann ist das Spiel halt ganz gut, ne? Das Spiel empfehle ich, weil das Spiel ist sehr, sehr gut gemacht. Oh, okay. Ja, und hier ist die Map, also hier ist die Karte. Aber das ist jetzt eigentlich noch wurscht. Ich meine, wir müssen jetzt bis dahin fahren. Bis dahin. Mhm. Das ist noch ein Stückchen entfernt, so zwei Kilometer. Das geht noch klar. Nur noch so ein Viertel des ganzen Streckes. Also, falls du verstehst, was ich meine. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir in der Stadt. Okay. Das war's mit dem Video. Bis dann. Ciao.